Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem Micronet Platinum Fireware 800 RAID-Spache-Array wiederherstellen und wie Sie Dateien nach einem versetzlichen Löschen oder RAID-Ausfall wiederherstellen können. Platinum RAID ist eine vielseitige, kostengünstige Speicherlösung, die Sie in verschiedenen Konfigurationen einsetzen können. Als lokales Speichergerät, als dedizierte Workstation, die an Ihren Server angeschlossen ist, und als Backup-Station. Diese Art der Lagerung ist beliebt, weil sie eine kostengünstige und zuverlässige Lösung ist. Mit der RAID-Technologie können mehrere Laufwerke in ein einziges Laufwerk Gewandt werden, was eine tolerante Speicherung ermöglicht. Reitspeicher ermöglichen es den Nutzer auch, weitere Laufwerke hinzufügen, um die Speicherkapazität zu erweitern oder ein ausgefallenes Laufwerk zu ersetzen, ohne dass Daten verloren gehen. Über bei allen Speichergeräten kann es jedoch zu Ausfällen kommen. Und sie verlieren den Zugriff auf die auf den Festplatten gespeicherten Daten. Bei der RAID-Technologie werden die Daten auf mehrere Festplatten in einem Array verteilt und wenn das Gerät ausfällt, können Sie die Datei nicht ohne Software eines Dienstanbieters von der Festplatte abrufen. In diesem Fall benötigen Sie ein RAID-Datenwiederherstellungsprogramm, das Ihnen dabei hilft, das System wiederherzustellen und um die Dateien zurückzuholen. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie Dateien nach einem versetzlichen Löschen oder Raid-Ausfall aus dem Mikronet äh, zurückholen können. Um ein allgemeines Verständnis für den Aufbau eines Festplattenarrays zu erlangen, sehen wir uns an, wie man ein RAID Level 5 auf diesem Gerätetyp erstellt. Um ein RAID-Array auf einem bestimmten Speichergerät zu erstellen, müssen Sie sich in die Systemsteuerung des Speichers begeben. Starten Sie dazu einen beliebigen Browser und navigieren Sie zur registern des Geräts. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Adressleiste ein. Um sich anzumelden, müssen Sie einen Administrator-Benutzernamen und ein Kennwort eingeben. Der Standardwert ist admin, das Kennwort bleibt leer. Nach dem Einloggen gelangen Sie zum Speicherkontrollfeld. Gehen Sie dann zu Rad Z funktion RAID Z erstellen. Wählen Sie im Fenster auf der rechten Seite die Laufwerke aus, aus denen Sie ein RAID erstellen möchten. Legen Sie den Namen fest, bestätigen Sie den Vorgang, Konfir-Operation und klicken Sie auf Submit. Es wurde ein RAID erstellt. Der nächste Schritt besteht darin, ein Volumen zu erstellen. Gehen Sie zu Volumen Z-Funktion, Volumen Z erstellen, wählen Sie RAID Senden. Geben Sie die Parameter des Festplatten Rays, den Namen, den ray typ und andere Einstellungen an. Markieren Sie das Kontrollkätzchen zur Bestätigung und senden Sie es ab. Das Volumen wurde erstellt. Jetzt müssen Sie nur noch darauf warten, dass es also die Initialisierung abschließt und einsatzbereit ist. Nun muss das Array nur noch in der Datenträgerverwaltung portioniert werden. Es wird hier als separates physisches Laufwerk angezeigt. Wenn Sie versatliche Daten von einem Micronet Rate Array, das an Ihren PC angeschlossen ist, gelöscht haben, kann die Headman Praktische Recovery Software Ihnen helfen, diese wiederherzustellen. Für eine einfache Lösung aus dem Array müssen Sie die Laufwerke nicht auf dem Speicher entfernen und direkt an die Hauptplatine des PKs anschließen. Bei dieser Art des Löschens müssen Sie nur das Programm starten und den Datenträger, von dem wichtige Daten gelöscht wurden, scannen. Um die Suche nach gelöschten Dateien zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, Schnellscan oder Verständige Analyse. Es wird empfohlen, mit der Schnellsuche zu beginnen, da diese weniger Zeit in Anspruch nimmt und in den meisten unkomplizierten Wiederherstellungssituationen hilfreich ist. Als nächstes öffnen Sie den Ordner, der die gelöschten Dateien enthielt. Wie Sie in meinem Fall sehen können, hat das Programm die gelöschten Dateien auf dem RAID-Like gefunden. Sie sehen ein rotes Kreuz darauf. Sie können den Inhalt aller Dateien im Vorschaufenster sehen. Markieren Sie das Kätzchen zum Wiederherstellen und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wählen Sie aus, wo Sie die Daten speichern möchten, zum Beispiel Laufwerk, Ordner, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, befinden sich alle Dateien in dem Verzeichnis, das Sie zuvor angegeben haben. Aber was tun Sie, wenn Ihr Speichergerät ausfällt? Gerätspeicher können aus verschiedenen Gründen ausfallen. Ein Stromausfall oder ein plötzlicher Stromstoß, Überhitzung und unsachgemäße Abschaltung, Virenbefall oder bösartige Software, unsachgemäße Konfiguration oder Benutzerfehler, Fehler des Betriebssystems, Ausfall des Hardcontrollers, controllers Systemausfall, Laufwerkausfall und so weiter. Ein beschädigtes oder zerstörtes RAID kann nicht wiederhergestellt werden, ohne die Festplatte zu formatieren. Das RAID muss neu konfiguriert werden, damit es wieder funktioniert, was den Verlust aller darauf gespeicherten Daten zur Folge hat. Falls Sie den Zugriff auf Ihre RAID-Daten aufgrund eines Geräteausfalls, einer Fehlkonfiguration oder eines RAID- Wiederaufbaus verloren haben, laden Sie die RAID-Datenwiederherstellungssoftware Hackment-Raid-Recovery herunter. Schalten Sie den RAID-Speicher aus und entfernen Sie alle Festplatten, bevor Sie den Wiederherstellungsprozess starten. Achten Sie auf die Reifenfolge, in der sie eingebaut werden, damit Sie sie später nicht verwechseln. Schließen Sie dann alle Laufwerke über USB oder SATA, an Ihren Windows-PC an. Wenn Ihre Hauptplatine nicht über genügend Anschlüsse oder Stromverbindungen verfügt, verwenden Sie Adapter und Erweiterungen, die Sie auf dem Bildschirm zu sehen sind. Achten Sie vor allem darauf, dass Sie alle Laufwerke gleichzeitig anschließen, es sei denn, Sie verwenden RAID, bei dem Sie ein oder mehrere Laufwerke anschließen können. Hacking RAID Recovery unterstützt alle gängigen Dateisysteme und RAID-Typen. Es scannt automatisch die Laufwerke und baut das ausgefallene RAID wieder zusammen. Alle RAID-Informationen werden am unteren Rand des Bildschirms angezeigt, sodass Sie überprüfen können, ob die Software Ihr RAID korrekt erkannt hat. Um nach Dateien zu suchen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Datenträger, um ihn zu öffnen. Wählen Sie die Art der Analyse aus. Wie zuvor wird empfohlen, zunächst einen schnellen Scan durchzuführen. Öffnen Sie den Ordner, in dem die wiederherzustellenden Informationen gespeichert waren. Markieren Sie alle benötigten Dateien und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, werden alle Dateien in dem von Ihnen angegebenen Verzeichnis abgelegt. Wenn die Software die benötigten Dateien nicht finden kann, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenträger und wählen Sie Re-Analyse, vollständige Analyse, geben Sie den Dateisystemtyp an und deaktivieren Sie das Kontrollkettchen Signatursuche und die Suche zu beschleunigen. Und denken Sie daran. Wenn ein Fehler auftritt und Sie den Zugriff auf Ihre Dateien verlieren, versuchen Sie nicht, sie neu zu erstellen oder das Array neu konfigurieren. Jede weitere Raid-Manipulation, die Sie vornehmen, kann die Möglichkeit, Ihre Daten wiederherzustellen, erheblich verringern, weil Sie ein intuitiver Prozess aussieht, kann ihn vollständig zerstören und alle verbleibenden Informationen auslöschen. Infolgedessen wird eine Wiederherstellung unmöglich sein. Sie müssen die Laufwerke aus dem Array nehmen, und um sie schnell wie möglich eine Wiederherstellung durchzuführen. So können Sie Ihre wichtigen Daten wiederherstellen.